Am 2.3.2021, 20 Uhr im Alster Business Club. Älter, nutzloser oder strahlend erneuert? Wie hilft der Gedanke Greenfield Approach bei IT-Dialog einem Unternehmen? Weil alles älter wird, verliert es Glanz. Ändern und Glanz und Erfolg und Ertrag erhalten. Ja, aber wie? Sie ändern mit Projekten zur Transformation, obwohl Erfolg nur in etwa 20% der Fälle eintreten wird. Sie wissen das und machen es dennoch. Uns bei IT-Dialog stört der Misserfolg. Die deutschen Unternehmen können es besser. Darum erdachten wir ab 2015 den alternativen Greenfield Weg. Die zugrunde liegenden Gedanken werde ich mit Ihnen im Vortrag erarbeiten. Wenn Sie Ihre Kenntnisse von Startups und Beispiele der Gründe von Verkrusten oder für Verkrusten mancher Unternehmen mitbringen, verstehen Sie sofort mein Konzept. Sie sehen, was ich 2019 in der Hannover Messe Besuchern auf meinem Stand zeigte. Ich freue mich auf Sie.